Das ist Erfolg! Neunte Seite Flimmerkasten Frank und Florian, die nicht recht wußten, wie ihnen geschah, wischten sich den Sand aus den Augen. Tatsächlich! Ihr Wagen hing hinten an dem wohlbekannten Eindecker. Der dicke, schwarze Gouverneur war nicht schwindelfrei und jammerte erbärmlich. Jetzt sahen sie aus mindestens tausend Meter Höhe hinunter. Da lag der Reiterstiefel Italien im Mittelmeer. Das ging ja fix. Bald überflogen sie die Alpen, und dann kam Deutschland. Berlin, Tempelhof. Hier wurden Frank und Florian von einem liebenswürdigen Herrn, der sich als Beamter der Internationalen Luftschifffahrtgesellschaft legitimierte, in ein Hotel expediert, allwo unsere beiden Ausreißer acht Tage herrlich und in Freuden lebten. Als sie eines Abends durch die hell erleuchteten Straßen Berlins schlenderten und über den Kurfürstendamm kamen, sahen sie eine lange reihe bunt gekleideter herolde die über bauch und rücken große plakate trugen auf denen mit weit leuchtenden buchstaben zu lesen war frank und florian die beiden globetrotter ein großer abenteuerfilm im helios palast etwas kleiner stand darunter sam brankwin produktion Jetzt rissen die beiden ihre Augen auf, rannten wie Besessene los und suchten den helios -Palast. Da strahlte auch schon eine große Lichtreklame, und das Bild von Frank und Florian in ihrem roten Wagen prangte in grellen Farben an einer hohen Fassade. Unten im Portal stand in reich betrester Livret der dicke schwarze Gouverneur aus Liberia. Der lachte über das ganze Gesicht, als er die beiden Hauptpersonen des Films »In Natura« daherkommen sah. Frank und Florian hatten in ihrer Aufregung gar nicht bemerkt, daß Mr. Sam Brankwin schon lange hinter ihnen ging und sie jetzt sanft in den Eingang des Theaters schob. Er setzte sich mit ihnen in die schönste Loge und sagte mit vergnügtem Schmunzeln, »Übermorgen ist Premiere in Hamburg, da werden wir uns den Film noch einmal ansehen.« und zu Frank gewendet sagte er noch, »Deine Eltern müssen auch dabei sein!« So wurden Frank und Florian beliebte Filmstars, ohne daß sie es gewollt oder gewußt hatten, und Mr. Sam Brankwin, der Millionär, Tramp und Bettler aus Chicago, ihr Entdecker.